Die nächste Station, die Jenny zeigen wird, sind Sandback Langes. Die sind bei Hyrox Station Nummer 7. Dabei müsst ihr ein Gewicht 100 Meter weit geschultert transportieren. Jenny, nimm mal bitte das Gewicht auf. Dabei ist darauf zu achten, dass ihr den Rücken gerade macht und leicht in die Hocke geht. Jetzt nehmt ihr das Gewicht seitlich auf die Schultern und bewegt euch mit einem Schritt nach vorne. Dabei ist darauf zu achten, dass das Knie den Boden berührt. Im nächsten Schritt, wenn ihr nach vorne kommt, könnt ihr entweder einen Zwischenschritt machen oder jetzt bei diesem lasst ihr den Zwischenschritt aus. Wichtig ist aber, wenn ihr nach unten geht, dass ihr das Knie seitlich nach außen streckt. Okay, und weiter geht's. Sehr gut. Okay. Und jetzt seid ihr gefragt.